Für die Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben die Piraten Bruno, Adam, Wolf ins Rennen geschickt. Wir haben ihn deshalb heute zu uns ins Studio eingeladen. Hallo Herr Wolf, schön, dass Sie wieder mal bei uns hier vorbeischauen. Schönen guten Tag. Ja, Herr Wolf, die grundlegendste Frage vorweg. Was würden Sie sagen, qualifiziert Sie denn überhaupt dazu, Oberbürgermeister zu werden? Ich bin seit äh, 2016 gewählter Volksvertreter in der Landeshauptstadt Hannover. Ich bin Vorsitzender des Schulausschusses, ich bin auch Abgeordneter in der Region und da Fraktionsvorsitzender, Gruppenvorsitzender, alternierend mit äh, meinen Parteikollegen. Ähm, ich habe, glaube ich, in der Zeit sehr viel erreicht. Ich habe es geschafft, dass Hannover zum sicheren Hafen geworden ist für Geflüchtete. Ähm, ich bin jetzt dabei, den Klimanotstand für die Stadt Hannover zu erklären bzw. zu fordern. Ähm, das ist gerade ein sehr akutes Thema, das nach dem Sommer auch kochen wird. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, ich komme damit durch, zusammen mit allen anderen, die interessiert sind dran. Ich habe Verwaltungserfahrung als äh, Fachbereichsleiter einer, einer Behörde, einer Volkshochschule. Ich habe über viele Jahre Verantwortung gehabt für äh, Schiffe und Mannschaft, die ich geführt habe. Äh, 2015 im Mittelmeer, wo ich Geflüchtete äh, retten durften, durfte, nördlich von Libyen. Ich glaube, ich habe äh, das Gefühl von Verantwortung mein ganzes Leben lang gekannt. Und Verantwortung für andere, für meine Kinder, die ich allein großgezogen habe. Und für mich ist das einfach eine logische Fortführung. Ich weiß, was in dieser Stadt oder ich meine zu wissen, was diese Stadt braucht und was in dieser Stadt schiefläuft. Und ich glaube, ich kann diese Themen anpacken und ähm, auf eine vielleicht etwas piratigere Art sehen. Das heißt also modernere Lösungen, neue Lösungen. Wir sind die mit den Ideen und da stehe ich auch sehr hinter. Also weniger Verbote, mehr Möglichkeiten, mehr äh, freies Gestalten. Und ich glaube, dass das für diese Stadt... Ähm, eine etwas andere Geschichte, ein anderer Ansatz, den ich so verfolgen kann und mit dem ich mir eigentlich sehr viele Chancen ausrechne. Ja, Sie haben jetzt schon ein paar Themenbereiche angeschnitten, aber was würden Sie sagen, sind denn so ganz allgemein Ihre Themenschwerpunkte, die Sie mit in die Kandidatur bringen? Ja, es geht eigentlich mehr weniger darum, was meine Schwerpunkte sind. Ich glaube, dass diese Stadt einfach bestimmte Dinge braucht. So. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, weit voraus Nummer eins ist die Wohnsituation. Wir wissen alle, wir haben zu wenig Wohnungen, wir haben Preise, die massiv ansteigen und da müssen wir gegensteuern. Das ist das allererste, was man anpacken kann und da habe ich andere Lösungen als die anderen Kandidaten. Also, ich denke, dass die Stadt selber bauen muss. Als allererstes. Also, wir haben Lösungen, die in Wien zum Beispiel sehr gut funktioniert haben. In anderen Städten Europas, da hat auch die Kommune übernommen und hat selber gebaut und dementsprechend Einfluss auf Preisgestaltung, auf die Konditionen, auf die Plätze. Und ich glaube, dass auch Hannover damit anfangen muss. Das ist ein Konzept, da höre ich sehr viel Widerstände, weil das einfach sehr viel Geld kosten wird. Aber ich glaube, dass auf, auf längere Zeit, also auch längerfristig, das auch sehr lukrativ für eine Stadt wie Hannover sein kann. Weil die Grundstückspreise steigen genauso wie die Immobilienpreise. Das ist die eine Sache. Das andere ist der Klimawandel, den wir angehen müssen. Was nützen uns die tollsten Projekte in der Stadt wie Hannover und die ganze Kultur, die wir haben, wenn die Stadt in ein paar Jahren unbewohnbar wird? Weil der Klimawandel uns alle vor sich her treibt und wir müssen da handeln wir müssen jetzt handeln. Und da gibt es Lösungen, die sehr einfach, wie ich auch schon sehr oft erwähnt habe, ich glaube auch hier letztes Mal, ähm, zu verwirklichen wären, wie eine Sperrung der Innenstadt, Elektromobilität, ähm, vor allen Dingen fahrscheinloser Nahverkehr ganz weit voraus. Und andere Dinge, die sehr einfach zu verwirklichen wären. Sie haben jetzt schon einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt, was Sie denn ändern wollen würden. Aber wie wäre denn so Ihre Traumvorstellung von Hannover? Wo wollen Sie Hannover ganz konkret hinbringen? Zum Abschluss noch ein paar Worte vielleicht dazu. Hannover sieht sich ja selber als grüne Stadt, als grünste Stadt Deutschlands. Es gibt allerdings einige andere Hauptstädte, Landeshauptstädte, das Gleiche von sich sagen. Hamburg zum Beispiel. Ich möchte Hannover wirklich zum Leuchtturm machen für einen ökologischen Wandel. Das ist mir am allerwichtigsten. Gastfreundschaft, ähm, Down-to-Earth-Leben, äh, also die Menschen in der Stadt sollen gerne hier leben und es ist eine Hauptstadt, die halt nicht so spektakulär ist wie Berlin oder Hamburg. Und genau das ist unsere Stärke, diese Nachbarschaft, dieses Gemeinschaftliche in den Stadtteilen. Und das sehe ich Hannover in ein paar Jahren. Super, vielen Dank Ihnen, Herr Wolf, dass Sie bei uns hier im Studio waren. Vielen Dank Ihnen.